Check, check, wieder aggressive Parts Back, back, back, bringe Power in den Bass Ich war lange nicht am Mic, es war viel zu viel geplant Bring die Retro-Perspektive und erzähle, wie es war Wenn sie in Clubs waren, war ich in dem Studio Keiner, heute mach ich Umsatz Baller in mein Publikum, reiter, denn ich bin back RAS, lang kein Studio, Gangster wie ca. 90% Der deutschen Huden soll Rapper, damals die Bags Voller Drogen war die Hölle und kein Garten. Meine Seele schwarz, genau wie meine alte Wege Keine Perspektive, keine Freunde, keine Träume Parasiten, meine Leute waren Teufel oder wollte Ich mach Rap, Rap, Rap, hab mich selber aufgebaut Mix und Master mach ich auch, alle Hürden nehme ich auf Sky ist not the limit, steige in den Himmel Und ich gleite mit den Winden, die Vergangenheit verschwindet ich so Night, Night, Night, Night, Night, Night Meine Tracks wurden besser Night, Night, Night, Night, Night, Night, Eines ein Rap ein Rapstar Night, Night, Night Nein, nein, Was ich schon die anderen Rapper Night Night Night Ey Heute ist schon mach's besser Ein Bruch mit meiner Crew war schon lange abzusehen Denn wie will man was erreichen mit der Kriminalität? Wie wollt ihr was erreichen wenn das Umfeld voller Faschus ist Und ihr eure Gehirne mit dem Alkohol und Babakings? Was will ich von Sorten, die dich einmal machen? Ziele kämpfen, muss an die Familie denken. Keinen Platz für Bildungsfälle, die in den Kilo schleppen. Aber nach dem Breakup heulen in den Liebes. Ich bin älter geworden. Heute will ich eine Message setzen. Mit der Mucke motivieren, und anderen Menschen helfen. Sag nicht, dass ich gut bin, das hab kurz zu entscheiden. Denn auf dem Weg bis hierher lief so einiges Scheiße. Heute schreibt jeder dein paar hass Kommentare, dann ich platz dir vom Leid, Euer Hals und der Klagen. Ich hab mich hinter. Night, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, wurden besser. nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, Night nein, nein, nein,